Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du einen sehr, sehr tiefen Bewusstseinszustand erleben kannst während deiner Meditation. Hi, in diesem Video möchte ich dir zeigen, als Bewusstseinscoach, wie du in der Meditation einen anderen Bewusstseinszustand erleben kannst. Also die meisten meditieren oder legen sich hin und möchten sozusagen die nächste Stufe erreichen. Ja? So, und ich zitiere immer eine Sache. Und zwar, es gibt Yogis, die im Himalaya in der Höhle, 30 Jahre lang meditieren und dort gelernt haben, sehr, sehr tiefe, bewusstseinserweiternde Zustände zu erleben oder Loslösung vom Körper oder sehr schnell außerkörperliche Erfahrungen zu indizieren. Ich sage... Du musst nicht so lange meditieren und so viel meditieren, sondern meine Erkenntnis aus den ganzen letzten 15 Jahren Meditationspraxis und Forschung ist, du musst nur lernen, sehr schnell, sehr tief zu gelangen und Methoden entwickeln, wie du dich disconnectest. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du dir diese 30 Jahre lange Höhenmeditation ersparst. Ich selbst bin ja jemand, der sehr, sehr intensiv an dem Thema forscht. Das ist ja mein Beruf, ich habe hier ein Institut und wir forschen mit EEG und arbeiten direkt an ähm, tiefen Meditationserfahrungen. Und ich habe da sehr viel erleben dürfen, sehr viele Bewusstseinszustände. Und es gibt einen Brückenzustand, der die, die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar, das ist der Zustand, wenn du dich komplett disconnectest vom physischen Körper, das heißt, du meditierst und auf einmal bist du in einem Zustand, wo du, nicht mehr weiß, ob du sitzt, wo du nicht mehr weißt, ob du liegst, wo du nicht mal weißt, ob deine Hände hier sind, ob deine Hände da sind, ob deine Hände hier sind, wo du das einfach nicht mehr weißt, nicht mehr spürst und du denkst dir so, krass, ich bin gerade in einen anderen Bewusstseinszustand gelangt und zwar in den Zustand, wo ich keinen Körper mehr habe und komplett disconnected bin vom Körper. Und in diesem Video werde ich dir die Methode zeigen, wie das funktioniert. Ja, wie du das trainieren kannst, ja. Ich habe dazu natürlich auch ein eigenes, eine eigene Frequenz und eine Hypnose gemacht, wo du das trainieren kannst. Aber mit der Methode äh, zeige ich dir, wie du es auch ohne das machen kannst. Deswegen auch dieses Video, ja. Äh, aber ich lehne es an an G4 und zwar an das neue G4, nennt sich Deep Body Scan Meditation, ja. Was ist Deep Body Scan? Das ist eine Body Scan Meditation, wo du einfach deine Körperteile durchgehst, wie man es halt so auch kennt von YouTube. Der Nachteil ist, dass die meistens beim Body Scan aufhören. Aber wenn man ein Forschungsinstitut hat und EEG, ein EEG dahinter hat, dann sieht man, wenn man einen Body Scan macht und den Body Scan sehr intensiv macht und so weiter, das führt dich von Alpha in Theta rein und dann in die mittleren Theta Frequenzen -Bereiche. Aber da hört es dann auf, du kannst noch so tief Bodyscans machen, wie du kannst und willst und so lang. Da hört es dann auf, es geht nicht mehr tiefer. Und in diesem Video stelle ich dir die Methode vor, wie du dann vom mittleren Täter in unteres Täter gelangst, wo wirklich die Luzi abgeht und dann in die Brücke zu Delta gelangst. Ja? Und in Gate 4M9 habe ich eine... Technologie eingebaut, eine komplett neue Technologie, die sehr, sehr intensiv ist. Also das ist eine eigene Technologie, wo du während dem Hören merkst, wie sich dein Bewusstsein verschiebt und du nicht mehr dein Körper bist und kannst. Und du wirst merken, hey, ich bin doch komplett wach und ich höre gerade die Hypnose und die Frequenzen, aber ich bin nicht mehr im Körper und ich, du spürst, du wirst das spüren. Ja? Ähm, wenn du es öfter gemacht hast, dann immer intensiver. Ja? Also... Ähm, die Frequenz hat ja früher geheißen Release, also Loslösung. Ich habe es einfach umbenannt in Deep Body Scan Meditation und komplett neu gestaltet. Neue Technologie, das Ganze in 3D gemacht, neue Musik, komplett neu gesprochen, neue Hypnose-Text gemacht, ähm, neues Studio mikrofon also ein sehr, sehr hochwertiges. Ähm, und wir verankern dort das Codewort Free für den Zustand, den du danach erleben wirst. Ähm, die, die Verankerung vom Goldenen Anker wird nochmal gemacht und das Zählen von 1 bis 5 dabei mit der Ausdehnung, da empfehle ich dir unbedingt noch das Nutzungsvideo anzusehen von Gate4, von Deep Body Scan Meditation, weil dort stelle ich dir eine Technik vor, die du unbedingt anwenden musst, das wird nochmal die Wirkung verdoppeln, wenn nicht verzehnfachen, ja? je nachdem wie intensiv du das dann trainiert hast. Ja? Nur so als Hintergrund gesagt. Also, Deep Body Scan fängt immer an, dass du, bevor du das machst, dass du deinen ganzen Körperteil durchgehst, ja. Es geht in der ersten Phase immer darum, in den sonambularen Zustand zu gelangen, das heißt, in, der, in den Zustand, dein Bewusstsein zu, abzukopseln, also zu disconnecten, und dann, wenn dein Bewusstsein abgekopselt ist, also dein, ich sage schon Bewusstsein, dein Körper, dass dein Körper nicht mehr empfindet, also in der tiefen Entspannung, dass du dann in den sonambularen Zustand kommst, indem du deinen kritischen Verstand deaktivierst, indem der nichts mehr zu melden hat, ja was wir schon durch GIT 1 äh, schon gut trainieren. Ja? Ähm, wenn du in den sonnambularen Zustand bist, bist du in so einem Zwischenbereich, ja? zwischen Leben und Tod könnte man fast sagen, in so ein Zwischenbereich zwischen Wach- und Schlafzustand. Und in, dieser, ähm, in diesem Zustand, ich, ich, das ist so oberes, mittleres Täterbereich, wo du wirklich so an dieser Einschlafgrenze bist. Ja? Und die Frequenz führt dich sehr, sehr schnell in diese tiefe Ebene. Es kann sein, dass du sehr oft einschlafen wirst, ja? Bei dieser Frequenz, wenn du sie jedoch öfter trainiert hast, dann wirst du immer schneller in diese Ebene gelangen, aber immer wacher sein. ja. Vor allem, wenn du diesen Deep Body Scan immer machst. Später, wenn du wenn du das immer wieder angewendet hast, wirst du merken, wie du im normalen Wachzustand deine Augen zumachst, vom Einschlafen. Du machst einen Blitz Body Scan, weil das ist der Effekt von der Neuen geht. Ähm, geht 4, wo du in 30 Sekunden deinen Bodyscan durchmachst, ohne Frequenzen, ohne Hypnose, ohne nichts, einfach Augen zu. Du machst blitzschnell deinen Bodyscan durch, nutzt diese Verankerungen, also dieses ähm, ähm, Code Free, Goldener goldene Anker und das Zählen von 1 bis 5, plus die Methode, die ich dir im Nutzungsvideo von dem Video vorstelle, vom geht 4, wenn du das gleichzeitig anwendest, dann wirst du zwischen 30 Sekunden bis zu 3 Minuten, je nachdem wie gut du bist, vielleicht sogar auch schneller. Ähm, Sofort Augen zu machen und und du wirst merken, boah krass, ich habe gerade hab die Augen zu gemacht, habe die Techniken gemacht und auf einmal bist du nicht mehr im Körper. Und dein Bewusstsein verschiebt sich sofort in die Zwischenbereichsebene. Ja? Diejenigen, die G5 kennen, wissen, wovon ich rede. <lacht> also das wird sozusagen noch, das hebt das Ganze, was dann in G5 passiert und G6 nochmal auf ein neues Level. ja. Also die Technik geht so, dass du deine, dass du, es gibt mal so drei Grundverspannungen, die der Mensch hat. Ja? Einmal dein Kiefer. Das Kiefer ist das, was wir den ganzen Tag verwenden, wo wir den ganzen Tag damit reden. Ja? Dann deine Augen, die sind der ganzen Tag, gehen auf und zu. Das heißt, deine Augenmuskulatur ist verspannt und deine Hände. Weil wir tun den ganzen Tag irgendwas mit den Händen. Ja? Ähm, diese drei Dinge sind 70% deiner kompletten Verspannung. Wenn du die lösen kannst, also wenn du die bewusst lösen kannst und ich zeige dir, wie du die sofort lösen kannst, bevor du überhaupt irgendwas tust, also mit Techniken, das zeige ich dir im Nutzungsvideo, darum siehst es dir unbedingt an, ja? dann hast du schon mal 70% deiner körperlichen Entspannung durch, ja? dann machst du sozusagen ähm, deinen Bodycheck, das heißt, du gehst deine ganzen Körperteile durch und so weiter. Und je öfter du das gemacht hast, desto leichter trainierst du in Wirklichkeit dich zu dissoziieren. Das, heißt, das ist eine Dissoziationstechnik, indem du einfach dein Bewusstsein verschiebst von deinem Ohr, von deinem Auge, in deine Nase, in deine Lippen, in deinen Mund und in deine Zunge. Zunge ist ganz wichtig, im EG sieht man, wenn du deine Zunge anspannst, entspannst und deine, Zunge, deine Aufmerksamkeit auf deine Zunge legst und die Entspannung auf deine Zunge, dann geht das direkt hier runter in die Muskulatur zu deinem Herzen. Und wie man sieht, wie dein Puls runtergeht, wie dein Herzschlag runtergeht. Man sieht, wie die Entspannung, die Muskulatur sich viel leicht entspannt, wenn du deine Zunge ähm, lockerst. Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es viele Forschungen auch drüber. Ähm, Zunge, dann deine Körperteile. und Du lernst, dein Bewusstsein zu verschieben durch die verschiedenen Körperteile. Ja? Und wenn dein Körper dann komplett entspannt ist, dann bist du sozusagen im mittleren Theta-Bereich und dann bist du schon an der Schlaffachgrenze. Und da hört es in der Regel auf bei den meisten youtube geschichten und da fang, fang, fang, geht, fängt G4 geht eigentlich erst richtig an, ja. Weil die Frequenz, die läuft, ist oberes Theta bis zum mittleren Theta und ab der Hälfte, das dauert eine Stunde, fängt dann und mittleres Theta bis unterem dem Theta an und eine Bewusstseinsausdehnung fängt an, ja. So wie Release fängt es dann an, dass du dann, wenn du deinen Körper entspannt hast und den Körper nicht mehr richtig spürst, also sehr, sehr intensiv machen wir das. Also die, die erste Hälfte der Frequenz ist Hypnose, Induktion, Vertiefung, wirklich Vertiefung, Vertiefung, kritischer Verstand loslassen, Körper entspannen und so weiter. Und dann ist die nächste Viertelstunde wirklich ähm, Bodycheck und dann ist die nächste Viertelstunde. Ähm, Ausdehnung, das heißt, du dehnst dein Bewusstsein aus, du dehnst es aus, so groß wie dein Zimmer, wie das Haus, wie, wie das Land und wie das Universum und noch weiter und so weiter. Und dann sieht man IG, auch wenn da keine Frequenz im Hintergrund läuft, wie dann, wie das wie die Täterwellen immer weiter sich ausdehnen, bis hin zu Delta-Bereich. Ja? Und ich habe das natürlich dann mit deiner mit Frequenz im Hintergrund gekoppelt, wo das dann nochmal verstärkt wird. Ja? Und am Schluss, wenn du dann, dann bist du in diesem Zustand, wo du unter das Theta anfang delta bist, wo du wirklich an der Grenze zu außerkörperlichen Erfahrungen, luziden Zuständen bist, was schon dort passieren könnte, ja, weil die Frequenz, die jetzt eingebaut wurde, indiziert das sehr, sehr intensiv, wo du dann, wenn du in diesem Zustand bist, auf der einen Seite, die Gehirnwellen dich dort auch wirklich dort trainieren, also du trainierst das, wenn du es nicht gleich erlebst, die ersten paar Male, dann heißt es nur, dein Gehirn trainiert das gerade. Du hörst öfter an, schau das Nutzungsvideo an, wenn du die Techniken an, da wirst du merken, es wird immer intensiver werden, ja, und öfter. Dann wird das verankert, das heißt, du bist dann in dem Bewusstseinszustand, du spürst keinen Körper, bist in diesem Alleinsein, hast keinen Körper, hast dieses Empfinden, boah, ich bin Bewusstsein, kann mich ausdehnen, da kannst du sehr krass manifestieren, übrigens als Tipp. Und in diesem Zustand, Setzen wir dann die hypnotischen Anker, damit du durch diesen die Visualisierung vom goldenen Anker plus das Codewort Free plus das ziel von 1 bis 5 sofort wieder in diesem Zustand gelangst. Du musst dann nämlich das ganze im Prozess nicht mehr machen, um dorthin zu kommen, in den körperlosen Zustand, sondern du kannst dann mit diesen Anker, die wir uns dort verankern, falls du G3, was übrigens heute auch neu erschienen ist, ähm, wenn du äh, diese Methoden auch anwenden in G3 also von G3 G4 auch mit verankern ja so als kleiner Geheimtipp ja. ähm, verankern und dann vorm Schlafen gehen einfach die Augen zu machen und das, was du verankert hast, deinen Bodycheck im Blitzdurchlauf zu machen, mit den Methoden und Techniken, dann wirst du wirklich merken, wie intensiv du deinen Körper loslassen kannst. Und dann wirst du, wenn du normal meditierst, ja, es gibt so ein Sprichwort, was ich immer sage, Diejenigen, die äh, es gibt die Yogis, die meditieren 30 Jahre in der Höhle, um andere Bewusstseinszustände zu erleben äh, und ich sage, Nein, du musst nicht so lange meditieren und so viel meditieren, sondern du musst nur lernen, sehr schnell, sehr tief zu gelangen, damit du dasselbe erlebst. Das nur viel schneller und einfacher. Und G4 ist eben das Werkzeug dazu, wo du die 30 Jahre Höhlenmeditation sparst. Und das machst du halt, indem du das regelmäßig trainierst und dann vorm Schlafen gehen als Gewohnheit dir aneignest, und dann immer in diesen entspannten Zustand einschläfst. Das heißt, du legst dich ins Bett, machst deine Techniken, du dauern vielleicht höchstens drei Minuten und schläfst dann ein. Du wirst dann grundsätzlich schon jeden Abend vom Einschlafen in diesen Zustand gelangen und dein Gehirn hat eine Rückkopplung. Das heißt, du wirst das jeden Tag trainieren. Mit oder ohne Git4. Und dann wirst du merken, irgendwann wirst du dich ins Bett legen, die Augen zu machen, sagst das Codewort und du wirst merken, Bewusstsein hat sich verschoben. Du bist schon im erweiterten Bewusstseinszustand, worüber die meisten nicht mal annähernd hingelangen. Auch wenn die zehn Jahre lang jeden Tag zwei drei Stunden meditieren, kommen die nicht in diesen Zustand rein, Augen zuzumachen und ein paar Sekunden später keinen Körper mehr zu spüren, wo das Bewusstsein sich sofort entkopselt vom physischen Körper. Und das ist sozusagen eines der Bewusstseinszustände, die hochgradig, wichtig sind, wenn du sagst, du möchtest weitergehen, du möchtest mystische Erfahrungen erleben, außerkörperliche Erfahrungen erleben, Lucide Träume, so einfach indizieren, ohne irgendwelche Schlafmethoden, Methoden wie BTB-Techniken und so weiter. Sondern einfach nur Augen zu, ein paar Sekunden später, du bist disconnected, du bist schon im erweiterten Bewusstseinszustand, um dann deine Techniken zu machen, um deine Realität zu switchen, ja. Worauf halt meine ganze Arbeit unter Brainwave 3D ausgerichtet ist, ja, dass du dass du erkennst, dass du nicht der Körper bist, sondern dass du eine Seele bist, dass du Bewusstsein bist, dass du mit deinem Bewusstsein deine Realität erschaffst, dass du deine Welt dir so baust, wie du sie, wie du sie haben möchtest und dass du mit deinem Bewusstsein, mit deinem Körper, mit deinem Unterbewusstsein, Überbewusstsein, Techniken lernst, wie du mit deinem Bewusstsein, ja, der nicht nur das, was in der Religion gelehrt wird, glauben sollst oder auch nicht, sondern wie du das erlebst, ja? wie du wirklich erlebst, wie du in andere Welten gehen kannst und so weiter andere Zustände, Bewusstseinszustände erleben kannst. Ja? Darauf basiert meine ganze Arbeit. ja. Gut, wie gesagt, ganz wichtig ist für dich, jetzt, wenn du sagst, du, du möchtest lernen, in der Meditation einfach Augen zuzumachen und um einen anderen Bewusstseinszustand zu erleben, dann schau dir auf jeden Fall das Nutzungsvideo von Gate4 an, die Boris Scan. dort werde ich dir die Methoden zeigen, wie du das Ganze nochmal verstärken kannst. In dem Sinne ist, heute geht vier erschienen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der neuen Technik, bei der neuen Frequenzhypnose und bei der neuen Wirkung. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.